Nummernschilder können nicht gestohlen werden, Tiere sind Sachen, jeder Bürger kennt und versteht alle Gesetze, Steuern sind kein Raub, Wehrdienst und Zivildienst sind keine Versklavung, wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung, eine einfache Körperverletzung ist eine schwere Körperverletzung. All das sind Aussagen, die vom Staat als wahr behandelt werden, obwohl sie eindeutig nicht wahr sind. Man erwartet vom Bürger, so als wäre das völlig selbstverständlich, dass er diese Dinge, obwohl sie eindeutig als unwahr, als Lügen zu erkennen sind, dass er sie gleichzeitig als wahr akzeptiert. Ich sage nur Doppeldenk.